Morgen um Nachmittag. Entschuldigung, könnten Sie ein Foto? Na klar. Ähm, also ein Foto von uns oh. beiden. Entschuldigung. <lacht> hey Siri, mach das anrufen. Sag dem Fahrer, der soll mich im Loch an der Ecke abholen. Moin moin. Wohin nicht, Tom Cruise? Na Meister wieder auf Weltreise? Ich habe ein Casting, ganz schön dickes Ding. Kann ich ein Autogramm haben? Sie was zu schreiben? Nee. Papier? Nee. Danke. Gern schön. Sie erkennen mich nicht, oder? Sie wohnen in meinem Haus? Oh, nein, Sie wohnen in meinem. Ich bin schon ein bisschen länger da. Ich glaube, ich muss los. Ihr Flug geht erst halb zwei. Sie haben da noch Zeit. Woher wissen Sie das? Wir Stasi-Leute wissen sowas. Ich kann in eure Wohnung sehen in meinem Fenster aus. Plötzlich konnte ich nie mehr wegsehen. Das hat mich fast wahnsinnig gemacht. Wir sind hier, weil du mir was sagen willst. Also sag's mir oder halt die Fresse. Okay. ich halt die Fresse. Das nennt man Stalking. Sommer, hast du ein Ding an der Waffel? Sie haben mich angelogen. Schockierend, nicht wahr? Gehst du ins Gefängnis? Ich habe Handschuhe getragen. Der Bruno, immer für die anderen da. Da denkt man, dass man ein Leben hat und plötzlich ist alles eine Lüge? Sie Schwein. <lacht> Wie viel willst du? Jetzt hast du mich verletzt. Halt die Fresse! Entschuldigung, jetzt habe ich sie schon wieder geduzt, aber das passiert mir immer wieder, weil ich sie so gut kenne.